Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD Wir sind hier angekommen im vierten Dungeon Verschwindet! Verschwindet habe ich gesagt So und wie ich sehen kann, können wir hier in diesem Raum noch ein bisschen weiter erkunden Eigentlich sollen wir hier hin Aber ich habe da jetzt nichts gefunden Vielleicht muss ich dann einfach noch mal hin, aber Gucken wir uns das aber später nochmal an Weil ich finde sowieso, dass dieser Raum hier sehr interessant aussieht Aber vielleicht ist es auch eine Falle. Äh. Oh uh oh. -uh. Nicht treffen dass die tun weh, falls ihr es nicht wisst. Deshalb müssen wir da aufpassen. Äh. Hier kann ich doch bestimmt hoch, oder? Ja, okay. Hiermit kann ich hoch hochtraveln. Das ist zumindest schon mal ganz vorteilhaft, würde ich sagen. Na ja, komm. Ja. Das ist bestimmt einfacher mit Knopfsteuerung, als mit Gyrosensor, was auch immer Steuerung die ich habe. Okay, damit komme ich schon wieder zurück. komme ich denn da hin? Und da gibt's auch noch was. Lass mich mal, lass mich mal dahin. Moment. So. Darf ich hier durch? Kann ich das Netz kaputt machen? Ja, kann ich. Ich stelle mich nicht so gut an, ich weiß. Ich will aber nicht zu so nah kommen. Wenn ich das Gefühl habe, dass das keine gute Idee wäre, zu nah zu kommen. Ja, Naja. Ja. Das ist die Spinne frei. Aber ich bin einfach dran vorbei. Haha. Kommt ha. sie hier rein? Oh, oh. Sie kommt hier rein. Hey, was war das denn? Hä? Bam. Ja, okay, gut. Die sind viel einfacher zu bekämpfen, wenn sie am Boden sind und rumkrabbeln. Ja. Zerstörung, ne? Trifft die vier Steine, wie es die Sitten dieses Landes verlangen und der Weg öffnet sich. Was? Okay. Ich vermute mal, dass es hier vielleicht weitergehen könnte. Ich muss ja... Irgendwas machen. Okay. Um Irgendwelche vier Kristalle oder so betätigen und dann aus magischer Art und Weise eröffnet sich dann irgendwas. Schätze ich mal. I don't know. Aber gut, dann sind wir hier fürs erst fertig, schätze ich. Moment. Können wir da wirklich nicht lang? Darüber? das nicht? Uh, nee, nee, das wird ja nicht funktionieren. Okay. ja, Keine Ahnung, wie man dahin hinkommt. Das werden wir bestimmt gleich noch herausfinden. Vielleicht bekommen wir irgendwas dafür, dass wir da hinkommen oder so. Vielleicht kriegen wir irgendwelche neuen Abilities fürs Schwimmen. Das könnte ja sein. Was willst du denn hier? Sterben? Kein Problem. Na gut, gehen wir mal drumherum. Ich möchte mir das mal ein bisschen genauer anschauen. Zumindest in den Dungeon. Mach wir mal ein bisschen was Gras weg. Wieso wächst hier überhaupt Gras? Na okay, gut, hier ist wie Wasser, ne? Okay. Das funktioniert nicht. Nee. Alles klar. Okay. Habe ich verstanden. Da geht es noch nicht lang. Aber... Da wird es später lang gehen. Wenn wir dann unsere neue Ability bekommen haben, gehe ich mal davon aus. So, ein bisschen schneller vorangehen. Ach, schaut mal. Ah. Ich bin hier nicht getaucht, ne? Ich bin hier nicht getaucht. Ich bin auch an der Oberfläche dann vorbeigegangen. So, habe ich das hier nicht gesehen, das ist ein Fischmund, da können wir rein, also könnten wir rein, wenn hier nicht ein großer Wasserfall wäre. Aber dem können wir nicht vorbei, oder? Maybe, maybe, doch, warte, warte, warte. Ah. Vielleicht, vielleicht kann man dran vorbei. Nee, nee, nee, das sieht nur so aus. Schade. Na gut. Hä, aber was machen wir denn dann? Ich habe ja nichts irgendwie bekommen oder sowas wir machen können. Sonst gibt es ja hier unter Wasser nichts. Oder? Nee. Die Hand. Nichts Neues drin. Okay, ich habe keine Ahnung, vielleicht müssen wir doch hier durch. Nee, nee, nee, das funktioniert nicht. Da kommen wir nicht durch. Kannst ja doch mal probieren, aber. Ich hab's ja gerade gemacht, hat nicht geklappt. Aua. Seht ihr? Ich werde, egal was ich mache, immer rausgepusht. Das klappt nicht. Ich erkundige mich nochmal ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich was gefunden habe. Was steht denn eigentlich hier drauf? Vielleicht, okay. Vielleicht ist ja ein Tipp. Die Symbole auf der großen Steinstatue... Lehren dich die Sitten dieses Landes. Zuerst den Nacken, als nächstes den Rücken, dann den rechten Hand drücken und den linken Hand drücken. Was? Was? Muss ich mir das Ding nochmal genauer anschauen? Von außen? Ja, rein kann ich ja noch nicht. Moment. Sehe ich vielleicht was? Von hier hinten? Nein, nicht so. Moment rücken? Ne, Nacken, Rücken? Moment, Nacken. Bitte schau mal ob da oben was ist. Weil ja, das sieht so aus, als wäre da oben was. Also, vielleicht ist das noch nur ein Eingang für später. Ja, das sieht so aus, als wäre das ein Eingang für später. Aber gut, wir wissen, er ja, ist ein Eingang. Ja. Okay, das stand Nacken, ne? Nacken, Rücken. Rechts, links. Nacken, Rücken. Rechts, links. Okay. Ich habe eine Idee. Moment. Ich habe noch eine Idee. Ich gehe mal hier rüber. Und dann kann ich von hier aus an den Nacken. Aber hier ist nichts. Ist doch hier der Nacken. Aber wo kann ich da vielleicht runter? Nee. Schau mal am Rücken. Ist doch was? Moment, ist da was? Hier ist was Blaues. Da? Oder ist das nichts? Nee. Hey, da ist ein Schalter. Kann ich da irgendwie hin? Kann ich das vielleicht umdrehen? Ist ja blöd. Warte, kann ich das vielleicht von unten... Kann ich das nicht von unten runter umdrehen? Au, aua, aua! Mein Gott! Wieso geht das nicht? Und was ist das hier? Ich eine Stammattacke ausfinden aber falsches Spiel. Nee, passiert nichts. Die kann ich bewegen. Muss ich mit dem vielleicht irgendwas machen? Ich kann die herumbewegen. Vielleicht muss ich die irgendwo mitnehmen? Boah, das ist doch jetzt so kacke. Oh, Bitte sagt mir nicht, dass ich mit dem was machen muss, weil das stellt sich echt kacke. Nee, ich hoffe mal nicht. Ganz ehrlich, ich bin kaum überfragt. Ich gucke jetzt einfach nach. Das Spiel gibt mir keine Hinweise. Oh, Nacken-Rücken. Was soll das heißen? Hier ist nichts im Nacken oder im Rücken. Ja, okay, hier sind so ab und zu mal ein paar Symbole, aber die sind alle exakt gleich aus. Also ich kann es mal zeigen. Aber ich glaube, ich habe es schon gezeigt. Ich sage euch trotzdem mal, was ich meine. So, wenn ich hier hingehe, ne? Dann sehe ich da drüben, hier, das Symbol. Das sehe ich auch ab und zu woanders, aber halt nur, wo das Blaue an links, rechts oder unten ist. Ja, wow. Okay, und das hilft mir jetzt. Wie? Okay, Leute, ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie es weitergeht, ja. Und die Antwort ist wirklich... Ich finde sie echt dumm, also... Warum seid ihr jetzt wieder respawned? Geht mal bitte weg. Und zwar so, müssen wir hierhin zurück. Weil hier gab es ja diese eine Tür, wo ich dachte, dass man hier nicht durch kann. Aber... Ich habe euch einfach von diesen Wandmalereien gesehen, mit den Symbolen, ne? Die in, ein, in verschiedenen Richtungen blinken. Und das ist die Antwort auf dieses Rätsel hier. Und zwar... ist es... Wenn, das, wenn ich jetzt meine Gyrosensor nicht enttäuscht, Oben... Unten... Rechts... Links. Nicht? Oben... Unten... Links. Okay. Ah. Ja, oben, unten, links, rechts. Okay. Ja, okay. Könnte man drauf kommen, aber für ich trotzdem blöd, weil das sieht meiner Meinung nach nicht ähnlich genug aus, damit ich da die Connection machen kann. Ist auch egal. Jetzt können wir weiter. Ich nehme den L einfach dafür. Und machen wir weiter. Okay. Aha, da, dann werden wir hier schon durch mit diesem Raum. Machen jetzt dieses Gebiet hier fertig und dann muss es da drin oder da drin weitergehen. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Da sind ein paar Skulltillers. Nee, du bist es Das sind so kleine dies, oder? Wie heißen die? Ich hab's vergessen. Ich habe es vergessen. Ey, schwinde. Hier, warte, wie ging das nochmal, gegen die zu kämpfen? Einfach gar nicht? <lacht> einfach gar nicht, oder? Ja, da muss ich schon auf die Dinger landen jetzt. Wenn ich jetzt nicht kämpfen will. Ah! Oh Gott. Oder wir machen es einfach so, wir schwimmen einfach dorthin. Ja, das geht auch. Das sollte klappen, ohne dass er mich killt. Weil man kann einfach vorbeispringen. <lacht> Super easy geht einfach und und da hat sich suicided. okay cool dann mach du halt wie du meinst ja warum bin ich jetzt hier oben ja was will ich jetzt hier wasser ist ein gang moment war richtig ach ist direkt darunter irgendein ah direkt darunter war was habe ich gleich gemerkt neu habe ich nur durch die Karte gecheckt. Ah, Link! Ach, Link. Hä? Äh? Warte, ich muss noch mal kurz Luft schnappen, gehen. Wieso? Oh, Steuerung. Wieso kann ich denn da nicht durch? Das hätte dieser eine Dude auch mal gemacht. Dieser Quep. Nicht? Doch. Ach so, ich muss halt nur mittendrin im Schwimmen sein, um das zu machen. Oder wie? Okay, keine Ahnung. Jetzt hat's geklappt. Nein! Was so? Was so? Hä? What the hell? Link, was machst du? Nein. Hoch da. Kletter hoch. Du darfst gerne klettern jetzt. Danke. Und hoch da. Und hoch da und... Hier wieder ob, wo sind wir Uh, bei einem Item. Ich mag ja meine Items, deshalb. Was kriegen wir denn so schönes? Ja, den Schlüssel. Na gut, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall alle, wo es weitergeht, ne? Ah, hier bin ich. Aha. Okay, das, der ganze Bereich hier ist für den Schlüssel. Und mit dem Schlüssel können wir nun in die Statue hinein oder so. Das hier der Hauptattraktion des Dungeons, diese Statue, würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Was wird mich da erwarten? Vielleicht ein Miniboss-Kampf? kann ich mir vorstellen. Wir ja, wieder mal ganz schnell hin. Ah, schaut mal hier, oben links sieht man sogar, dass ich einen Schlüssel habe. Da oben sieht man das sogar. Ist mir gerade erst aufgefallen. Wahrscheinlich war das schon immer so. <lacht> mir ist es nie aufgefallen. Naja, dann ist es halt so. <lacht> Wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Okay, da kommt ein Puzzleteil rein oder so. <lacht> da muss ich daran drehen? Lass uns das mal versuchen. Hm? Will nicht? Sag mir nicht, ich runter runterspringen. Das klappt nicht. Vielleicht irgendwas anderes, das funktionieren könnte. Nee. Äh, soll ich jetzt wirklich runterspringen, Leute? Okay. Dann springe ich. Hallo. Ja, das war klar. Das war mir so klar. Das ist aber kein normaler Stallfoss. Das ist ein Macho Stahlfoss. Was zum... Ich habe kein Schild. Aua. Warte, warte. Wenn man kein Schild hat... Bomben. Mir ist es wieder eingefallen. Äh, äh, äh. Komm her, komm her. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Ja, ja, ja. Yes. Okay, ouch. Autsch, ouch. Okay, man darf ihn nicht so aufschlagen. Ah! Ich muss, Ich muss ihn dazu bringen... Hier stehen zu bleiben. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Yes. Okay, okay, okay. Bomben funktionieren, Bomben funktionieren. Komm, komm. Mach Boom mach Boom Boom bumm. Bum. Bum, zack bumm. Schön. Als ob ich immer nur so wenig Damage machen kann. Das ist ja voll nervig. man kann ich ja nie mehr Damage machen? Ich bin zu wenig. Nur so ein Schlag oder so immer. Aua. Oder mach ich irgendwas was falsch? Was ist denn das hier? Ich kaputt schlagen. Ah ja. Ich krieg Herzen von. Okay. Ich habe das Gefühl, ich mach's irgendwie nicht ganz richtig. kann das sein? Aua. Hab ich ihn? Ich habe ihn nur noch aggressiver gemacht. Äh, das war nicht mein Plan. Das war nicht Teil des Plans, Freunde. Bombe, Bombe, Bombe. Aber ich kann immer nur ein Damage machen. Meine Bomben gehen mir aus. Ich brauche dringend bomben. Bis dann nicht so ein Donnerblumen. Irgendwo. Please. Please tell me. Mir gehen wirklich die Bomben aus. Komm, komm, mach Bumm. Bumm, zack, bumm, bumm, zack, bumm. Okay, da wieder ein Herz. Danke. Na komm, schlag zu, schlag zu, schlag zu. Aua. Oh. Schnell, schnell. Das hat das Problem. Huh? What? Steh ich ihn ab? Okay, keine, keine gute Idee, keine gute Idee. Okay, das war aber viel mehr Damage. Ich habe keine Ahnung, was ich, wie ich das hingekriegt habe, aber. Okay. Okay. Ich würde ungern meine Fee benutzen, deshalb ich bleibe bei der Bombentaktik. Ich habe noch ein paar. Wenn ich noch ein paar habe, dann kann ich sie auch nutzen. Und BUM! Da ist er down! <lacht> Und fällt auf die Schnude. Schön. Boah, also. Ich habe es ja schon letzten Mal gesagt. Die Bösse werden, die Gegner werden echt viel viel schwieriger jetzt. Und ja, wir kommen jetzt zu einem äh, niedrigeren Teil des Dungeons. Wir sind jetzt eine Stufe runter. Ja, oder? Oh, ich glaube schon. Ach so, oder ist das hier nur so eine Schatzkammer? Ich habe keine Ahnung. Bitte hat mir jetzt mehr als nur Rubin oder so. Oh! Das Dungeon-Item! Du hast die Peitsche erhalten! An ihrer Spitze befindet sich eine magische Lichtkugel, die an den unterschiedlichsten Dingen haften kann. Drücke Zeit, um ein Ziel anzuwiesen. Und wickle mit Schwung. Achso, deine Peitsche herum. <lacht> wickle mit Schwung mit der Peitsche herum. Juhu! Okay. Wie geht denn das? So eine Angel. <lacht> oh! Arbeite schneller! Boah. Okay, interessant. Ach, kann ich damit vielleicht dieses Ding betätigen? Ah, äh, da, das funktioniert natürlich, ne? Okay. Ah, das macht Wasser an. Damit komme ich wieder hoch. Ne? Yeah. Okay. Oh, damit können wir uns bestimmt auch rüberschwingen. Kann das sein? Warte. Warte. Das nicht? Nach da hinten? Von der anderen Seite. Warte. So. Ja. Ja, das funktioniert schon mal. Okay, ihr wartet halt kein Unheil auf mich. Noch nicht. Äh... Ich gucke erstmal, was hier ist. Ich guck mal, was hier ist. Okay. Äh... Nee, danke. Ich sehe jetzt keinen Sinn dahin, keine Tür hinzusetzen. Aber okay, das ist einfach mal eine Tür. Lass mal gucken, was da oben ist. Genau. Dieses Diese Blüte hier. Genau, wir brauchen wieder ein Puzzleteil, damit wir da durchkommen. Und hier geht's nicht lang. Hä? Warum sind da Treppen? Okay, weird. Naja, ist auch nicht schlimm, ist egal. Oh nein. Das ging nicht so ab, wie ich es geplant habe. Aber ist nicht schlimm. Wir sind schon wieder oben. Und ja. Okay. Ich komme zwar immer noch nicht da in diesen Fischmund rein hier. Aber wir können jetzt uns hier rüberschwingen. Kann das sein? Ich glaube schon. Lass es uns ausprobieren, ja? Probieren geht über Studieren, sagt man noch so schön. Deshalb... Warte, ich muss nach da. Ich muss nach rechts. Lass dich nicht stechen. Gut. Nein, ich muss... Den hier machen! Nicht der, aber... Den hier! Genau! Hier hoch. Da, ihr seht ja schon diese... Reganen! Nicht? Warte... Nicht? Hä? Oh, jetzt hat's geklappt! Was? Die okay, Steuerung. Steuerung ist noch ein bisschen... Macht doch gar nichts. Steuer muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben. I guess. Er ist einfach gemacht, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Das war relativiert. Keine Worte dafür. Ähm. Ah, ich muss hier gedrückt halten. Warum macht er das? Link, also okay, Und dann im richtigen Moment erdrücken drücken, glaube ich. Nicht? Ach, Im richtigen Moment erdrücken, aber war ja falsch. Moment, anscheinend bei mir. Okay, dann schwing ich mich mal ein bisschen länger und springe jetzt ab. Hä? Ich habe doch losgelassen. Warum machst du mal dann Parachute oder was auch immer? du das? Ich verstehe das endlich nicht. Was? Machen wir doch auch noch bond Let's go. Also. Man muss jetzt nicht mehr. Ah, ich muss nicht mehr. Okay, ich muss nur einmal drücken, um mich dran zu kleben oder so. Bitte. Ah, okay, okay. Du willst mir sagen, da kann ich nicht drüber springen? Na gut. Ja, man muss wirklich im richtigen Moment noch R drücken. Okay. Okay, da kann man lang. Sagt die Map zwar nicht, aber na gut. Ich muss aufpassen, ich glaube, hier waren noch ein paar Gegner, oder? Ich habe hier irgendwas... da, ja, da oben so welche. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Du ist die dungeon halten! Yeah! Oh. Das ist wirklich ein kleiner Dungeon. Und irgendwo mitten... Ach so, ja, genau, genau. Okay, also, hier ist Boss. Machen wir schon klar, dass ganz oben der Boss sein wird. Äh, wir können hier später durch ins Großareal und hier noch durch in ein Großareal, was auch immer das alles ist. Aber wir werden jetzt bestimmt noch alles herausfinden, macht bestimmt noch alles logischen Sinn. Wo muss ich jetzt sein? Äh, ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwo Indian ist, ein um Knopf ist, irgendwas. Oder so. Oh. Oh, die Gegner habe ich gesehen. Komm her. Hä? Komm her. Er will mich nicht. Er will sich nicht. Jetzt habe ich ihn. Ha. Huh. Das Ding ist echt weird. Jetzt habe ich ihn. Ja! Abgestochen. <lacht> EIN RUBIN! Was erwarte ich eigentlich? Hä, aber wie komme ich denn jetzt weiter? Gibt hier noch mehr Lianen, von denen ich nichts wusste? Ist das hier nur ein Bonus für die Karte oder sowas? Nee. Da muss ich doch irgendwie hinkommen können. Ich kann ja nichts anvisieren. Nee. Nee. Sieht er mich? Nee. Ha? Nee, Wie, wo muss ich denn jetzt lang? Oder kann ich hier vielleicht Okay, ich kann die Peitsche durchwerfen. Aber hilft mir das irgendwie? Nee, nee, tut's nicht. Kann ich das Ding nee, herabhängen? So, nee. <lacht> okay. Ne. Keine Ahnung. bin wieder überfragt, wo es jetzt weitergeht. War das hier was? Das ist hier so ein komisches Ding. Ach. Warte. Was machst du? Moment, kann ich das nicht mit der Peitsche umdrehen? Wir sieht das auch an. Ja. Ist du verbuggt? Ja, kann ich. Aber was... Aber, hä? Irgendwie mega buggy heute. Ich weiß nicht, was los ist. Gott. Motion Control. Am I right? Komm schon. Im richtigen Moment. Wieso geht das nicht? Jetzt. Meine Güte! Ultra nervig! Aber jetzt können wir dadurch Und sehen, was für Schätze dort lauern. Durch diesen Fischkopf hier. Hallöchen! Ich hab's mit einer Skulte da zu tun, wie es scheint. Was? Hinter mir war die Kiste? Oh, Eine Kiste? Warte mal. Direkt über mir. Nee, aber hier unter Wasser. Hier gibt es gar nichts. Okay, vielleicht kann ich von oben dorthin. wow. Oh, hier, vielleicht kann ich hier mal irgendwie von.. Nee. Oder? Vielleicht kann ich von hier aus dahin. Ah, ja, kann ich. Hier ist sie. Ich weiß werde angegriffen, aber das Geld ist wichtiger. So, jetzt können wir gerne kämpfen. Hey, was geht? Na? Na, Kleines? Na? Na? Kann ich was damit machen? Nee. Nur mehr nicht. Ja, wie kann ich das denn angreifen? Wer habe ich das denn drin gemacht? Mhhh... Hm. Okay, bitte in Ruhe? Ich suche grad ein Item gegen dich. Vielleicht das? jetzt nur. Toll. Äh, Bombe. Ah, aber nicht mich, aber nicht mich. Oh mein Gott. Jetzt mach Bomben. Doch nein, ja. Nein, ja. Ja. Boah, wie das ganze Gift rausgespritzt ist. Damn. Und jetzt? So, was? Und jetzt? Der Frisch sieht interessant aus. Komme ich jetzt wirklich nicht lang? Warte, doch. Moment. Ha! Jetzt hat es geklappt. Hehehe. <lacht> Gut, dass ich es das vorhin ausgetestet habe. Ne? Bei den Gittern. Und zwar ich jetzt hier ein bisschen stuck gewesen. Oh, Bogenschützen. Großer Areal. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ah, was soll denn das? Okay, das ist instant tot. Okay, sie haben nicht viele Leben. Halten nicht viel aus. Aber können halt schießen. Das ist ein großer Vorteil für die. Deshalb aufpassen. Okay, da kann ich gleich Musik spielen, aber das will ich jetzt noch nicht. Ich muss jetzt erstmal einen Weg finden. Ah, da oben. Da kann ich meine Peitsche benutzen. Aber ist das sinnvoll, während die mich angreifen? Oder können Sie mich von hier aus nicht erreichen mit Ihren Bögen? Jetzt kommen endlich. Mein Gott. Super nervig hier. Ehrlich. Wirklich super nervig. Oh, und hier ist auch noch Stress. So, bisschen auf der Y drücken, das funktioniert schon. Oh, das dreht sich. Wow, trippy. Kann ich mich da dranhängen? Ja, gut, okay. Hier kann ich mich dranhängen. Ich sehe nur leider nichts. Okay, ich glaube, ich muss nicht nach ganz oben. Ich glaube, ich muss mich nur hier festhalten. Weil der bringt mich da schon drüber. Ja, genau. Ach Achso, hier soll ich nur kurz Luft stoppen. Okay. Okay, keine Zeit zu verlieren hier. Ach komm on. Oh, aber gut, dass ich hier gelandet bin. Gut, dass ich hier kurz Pause gemacht habe, sonst wäre ich jetzt hier nicht respawnen. Auf gar keinen Fall. Oh Gott. Ja, ja, ja, ja. Dachte es mir schon. Ich dachte es mir schon. Ich dachte es mir schon. Daneben, Freund. Tja, die können nicht schwimmen. Selber Schuld. Und da können wir den Schalter aktivieren. Visieren ruhig an. Du darfst ihn gerne anvisieren. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das gemacht habe. Okay, jetzt hat es geklappt. Manchmal klappt es manchmal nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. I do not get it mal runter da <lacht> und jetzt kann ich mich von oben irgendwie schwingen lassen habe ich nicht gesehen maybe ja kann ich okay habe ich nicht gesehen ihr werden das öfter hier sehen Wie ich einfach am struggle bin das ding zu bekommen Komm oh an! Das kann ja nicht so schwer sein. Jetzt mach doch endlich! Ja! <lacht> oh mein Gott! Einmal? Ich traue mich nicht. Und jetzt? Nee, doch nicht. Das hat meine Input nicht angenommen. Meine Schwingungen. Ja, okay. Hoch da, hoch da, hoch da. Das sind direkt Papyrna-Pflanzen die Umgehend ausgelöscht werden müssen, gut, gut, weil ja, die sind einfacher als die anderen, finde ich. Ja, die sind auch einfacher auszuziehen, habe ich das Gefühl. Diese Schrauben, ganze Wasser wird weggesaugt oder so oder nee Whirlpool-Sprudel. Keine Ahnung, was gibt's es denn? Fall, also nichts, okay, ich dachte, das wäre Fall, das Geräusch. Hört sich manchmal so an. Na gut, da also sollen wir jetzt runter? die go ah! Also, Killing? Wo sind wir denn jetzt? Wir werden einfach rausgeschleudert aus dem Dungeon. Die Menschen. Wir sind im Untergeschoss, was? Okay, hier kann ich speichern. Und würde ich sagen. Die Folge ist auch viel zu lang, oh mein Gott. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielleicht ist es auch schon in der nächste Folge. Wer weiß. Und ja.